Wünschen wir uns Kerzenschein Weihnachtskugeln, groß und klein Denken wir an Engelhaar Sind es Berge von Geschenken Wenn wir, wie in jedem Jahr An das Schönste denken Kann sein, dass uns was völlig Neues blüht Ein Weihnachtsfest, nicht nur für das Gemüt, Kann sein, dass Herz und Kopf Verwandelt sind. Kann sein, dass dadurch unsere Welt gewinnt. Sind wir alten Bräuchen treu? Werden alte Lieder neu? Klingt es unterm Weihnachtsbaum so wie alle Jahre wieder? Gibt es ohne einen Traum wirklich neue Lieder? Kann sein, dass uns was völlig Neues blüht? Weihnachtsfest, nicht nur für das Gemüt, Kann sein, dass Herz und Kopf verwandelt sind. Kann sein, dass Talusch unsere Welt gewinnt. Wird das Kind geboren im Stall, Frieden schenken überall. Werden unsere Wünsche wahr, gibt es wahren Wahl